Wir haben jetzt einen Vortrag, wo der Vortrag noch anwesend ist. Wir haben danach zwei die die remote zugeschaltet werden. Wir starten mit einem Vortrag, wo es um Kartografie geht und gehen dann über in Richtung Standards, Verifizierung von Standards oder Tests und eine Referenzimplementierung. Ich freue mich, Andreas Neumann vorstellen zu dürfen. Ähm, wer Kugis kennt, kennt Andreas wahrscheinlich auch irgendwo. Ähm, ist im Kugis e.V., glaube ich, auch aktiv. Arbeitet in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Soloturm in der Schweiz ist dort Projektleiter und für GIS und viele Dinge zuständig und wird uns was über die kartografischen Neuerungen in den neuen Kugis-Versionen erzählen. Viel Spaß. So, funktioniert das, Nico? Ja, gut, sehr gut. Also, äh, diejenigen, die Kugis kennen, die wissen, dass es schon recht viele Kartografiefunktionen hat, aber es kommt in jeder Version noch etwas dazu oder es gibt Feinschläge, Verbesserungen, kleine und der Vortrag behandelt so das ungefähr das letzte Jahr, was so gegangen ist in den letzten drei, vier Versionen. Das erste, was ganz neu ist in 3.12 und vielleicht noch ein bisschen Ecken und Kanten hat, sondern nicht ganz fertig ist, ist das selektive Maskieren. Da geht es darum, dass man gezielt dunkle Symbolebenen abmaskieren können will, da geht es um Beschriftungen und um Punktsymbole, dass die besser freigestellt sind. Also das Problem sieht man hier. Das Label hier ist nicht besonders gut lesbar, weil es da schwarze Linien in den, in den Straßen gibt, in Eisenbahnen und die Häuser vielleicht auch sollten freigestellt werden, je nachdem. Und bisher hat man eben ein, einen Buffer rund, rund um die Label gemacht und das Problem war, dass dann, das ist wieder zu viel der Freistellung. Äh, was man eigentlich will, ist, dass helle Flächen erhalten bleiben dahin, hinter dem Label, aber nur die dunklen abmaskiert werden, äh, dass das ungefähr so aussieht. Und äh, das ist jetzt neu möglich in Kugis. Äh, das ist noch ein Beispiel, wie man Punktsymbole freistellen möchte, zum Beispiel diese Kirche hier. Und äh, wie funktioniert das in Cookies? Es gibt einen Quelllayer und einen Ziellayer. Beim Quelllayer gibt es bei den Label und bei den Punktsymbolen, also auch bei den SVG oder, oder Basic Markers, ein neues Tab, das heißt Maske. Und da kann man die Maske aktivieren und die Größe der Maske einstellen. Und auf dem Ziellayer äh, muss man auf die einzelne Symbolebene gehen, also nicht, nicht die ganze Kategorie, sondern noch eine Stufe tiefer, dass man dort wählen kann, zum Beispiel nur die dunklen Linien werden abmaskiert und die hellen nicht. Natürlich geht das für Linien, für Flächen, äh, wo es leider noch nicht geht, und das ist die nächste Folie. Es gibt noch ein paar Probleme. Es funkt, funktioniert noch nicht mit den Punktmusterfüllungen, Scharfuren, da wäre das auch sehr nützlich und äh, leider wird im Moment noch beim Export und Druck das Ergebnis rasterisiert und bleibt nicht weg da. Äh, da arbeitet man dran, also das erste sollte ganz sicher gefixt werden, ob das zweite auch möglich ist, werden wir sehen, hoffentlich. Und was wir auch noch festgestellt haben, wenn man sehr, sehr viele Symbollayer hat, äh, dann geht das Laden des layer Layereigenschaftsdialog relativ langweilig, weil er diese Widgets für alle Symbollayer äh, jeweils lädt. Und das sollte auch noch behoben werden, dass das im, Be im Hintergrund laden kann und nicht so, äh, blockiert. Finanziert wurde das durch ein Crowdfunding. Äh, sehr viel hat die Usergruppe Schweiz dazu beigetragen und diverse Kantone und Städte. Was es auch neu gibt in 3.12, sind so Punkt, äh, zufällige Punktmusterfüllungen, Markierungsfüllungen. Äh, da kann man sagen, pro Polygon hat es da soll es irgendwie 20 Symbole platzieren zufällig oder mit einer Dichte kann das festgelegt werden. Also hier bei der Zählmethode gibt es die dichtebasierte und die äh, fixe Anzahl. Und äh, das ist natürlich auch wieder datendefiniert, dass man da auch äh, wieder Formeln hinterlegen kann. Äh, und was man jetzt hier sieht, ich habe hier eigentlich nur ein SVG-Symbol gewählt, aber man kann hier auch wieder eine datendefinierte Eigenschaft haben und dort hatte ich einen Zufallsgenerator, dass mal, Nadelbaum, mal ein Nadelbaum, mal ein Laubbaum kommt. Oder? Also das ist auch wieder möglich. Was jetzt noch nicht geht, ist, dass man da jetzt gezielt sagen kann, ich welche Kollisionen vermeiden oder so. Das ist schon eine Weile her. KUGIS 3.6, aber es gibt die Möglichkeit, an einer Punktkoordinate Rasterbilder darzustellen in der Karte. Und natürlich ist es die Bilddatenquelle, also der, der Pfad zum Bild ist natürlich datendefiniert, aber auch die meisten anderen Eigenschaften wie Breite, Höhe, Rotation und so weiter. Es gibt schon länger, aber ich dachte auch, es wäre vielleicht nützlich, vielleicht kennen das noch nicht alle, dass das möglich ist. Diejenigen, die kugis projekte äh, verschoben haben zu anderen Personen, die sind vielleicht schon öfter damit konfrontiert gewesen, dass dann die Symbole, die SVG-Symbole mit zu Fragezeichen dargestellt werden, weil der Pfad nicht gefunden wird zur SVG-Datei oder zu den äh, PNG-Dateien. Und da gibt es jetzt neu die Möglichkeit, äh, dass man es entweder in die Datei einbettet oder aus einer URL aus dem Web lädt, die Symbole. So ist das einfach äh, zu transferieren und das, äh, die Datei wird in, in, in der Q qgs datei als b 64 encoded äh, abgespeichert. Diagramme, die hatten lange Zeit den Dornröschenschlaf, da lief nicht viel mit den Diagrammen, äh, jetzt aus dem Grund, weil neil Dawson so einen Agis zu QGIS-Converter äh, äh, geschrieben hat, äh, da stößt er jetzt immer wieder auf Dinge, die in Akis gehen und in Cookies nicht und dann äh, tut er das halt noch nachrüsten. Eines davon sind diese äh, gestapelten äh, Balkendiagramme oder Stacked Bar Chart in Englisch. Oder es gibt neue Optionen bei den normalen Balkendiagrammen, äh, dass man die Zwischenräume steuern kann und bei den Kuchendiagrammen, dass man jetzt auch die Richtung definieren kann, ob sie jetzt im Uhrzeiger oder gegen Gegenuhrzeigersinn laufen. Den Winkel konnte man vorher schon steuern, ob es jetzt bei horizontal oder vertikal Null hat, aber das ist jetzt auch neu. Und äh, das ist so ein animiertes GIF, das zeigt, dass man auch äh, äh, Zeicheneffekte verwenden kann, wie zum Beispiel ein Drop Shadow oder so Glühen und so weiter, damit die Diagramme noch einen Schatten hinten dran haben. Die Markierungslinie, die gibt schon sehr, sehr lang in Kugis, aber da gibt es jetzt neu noch eine weitere Option für die Platzierung des Markers, dass man auf dem Mittelpunkt eines Liniensegments noch einen Marker platzieren kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man das braucht, <lacht> aber anscheinend gibt es vielleicht ein paar, die das für sinnvoll Und dann gibt es neben einen neuen Linientyp, der heißt gehashte linie ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, in der deutschen Cookies-Version heißt es auch so, vielleicht Schraffurlinie. ich weiß nicht genau. Äh, Im Gegensatz zur Markerlinie, bei der ja in regelmäßigen Abständen ein Symbol äh, äh, gezeichnet wird, sind das hier auch wieder Linien statt Symbole. Und weil die Linien wieder äh, Stile haben können, kann man wieder einen Linienstil an diesem äh, Querstrich äh, definieren. Und das kann man auch rekursiv machen, eine hash auf eine Hash-Linie. <lacht> ja, man kann recht komplizierte Sachen. Aber es gibt noch weitere interessante Anwendungen von der Hash-Linie, zum Beispiel so Böschungsstrafen, wo die, die, die, die äh, Linie Linienbreite zunimmt, vom Beginn zum Ende oder so, diese Dinge. Oder wenn man die, die Hashes ganz eng zeichnet, dass die sich leicht überlappen, dann kann man auch so Kalligrafie-Effekte machen, weil die, wenn man die auf einen fixen Winkel stellt. Ich habe immer die Quellenangabe, wo es zum Beispiel ein Blogpost dazu gibt oder, oder eine Beschreibung der Funktion. Und was sehr sehr nützlich ist jetzt wieder, was eigentlich gefehlt hat, ist, dass man die Winkel glätten kann. Also man hatte das Problem hatte man immer, dass äh, so bei abrupten Winkeländerungen dann haben sich diese diese Querstriche angefangen zu überkreuzen, oder weil die immer an dem Punkt genau die Tangente äh, oder die, die, die den Winkel gerechnet haben. Und das kann man jetzt neu glätten und kriegt dann ein schöneres Resultat. Oder da wird eigentlich vor und nach dem Punkt werden die Winkel gemittelt, damit solche abrupten Änderungen nicht mitgemacht werden. Ein Bereich, der eigentlich nicht neu ist, ich habe geschrieben seit 2.14, sind die Geometriegeneratoren, aber da tauchen immer wieder neue coole Beispiele auf, Johannes, der da vorne sitzt, ist auch ein Meister des Faches. <lacht> äh, macht äh, unglaubliche Dinge mit, äh, mit den Geometriegeneratoren, das ist, im Prinzip kann man von der äh, Basisgeometrie, die erfasst wurde, zum Beispiel das äußere Polygon hier, kann man abgeleitete Geometrien zeichnen on the fly. Und in diesem Fall wurde, weiß ich, ob man das sieht in der Projektion, es hat so dünklere Flächen innerhalb vom Polygon und äh, die wurden durch einen negativen Buffer berechnet, der etwas stärker war und dann wieder mit dem positiven zurückgebuffert wurde, damit das Ganze eher geglättet, generalisiert ist. Und dann kann man die unterschiedlich einfärben, zum Beispiel. Aber man kann noch viel mehr machen mit den Geometriegeneratoren. Das ist auch ein Beispiel von Kurt Menke. Es gibt Seit QGIS 3.8 eine Funktion, die heißt Wetchbuffer, die kann so, so Kreissegmente rechnen, basierend auf einer Richtung und einem Winkel. Und so kann man zum Beispiel den, den Blickwinkel von einem Foto darstellen, in welche Richtung fotografiert wurde. Geht auch über Geometriegeneratoren. Eigentlich ist die Geometrie ist nur der Punkt und man weiß die Richtung und den Winkel und dann kann man das so ableiten oder auch Bemaßungslinien. Hier gibt es eine Funktion, die heißt Segment to Lines, die, die aus dem, entweder aus dem Line String oder aus dem Polygon die einzelnen Segmente rauszieht. Und dann kann man mit den Versatzlinien zeichnen. Und hier die Beschriftung, die ist auch mit einer Markerlinie gemacht, weil neu können Markerlinien auch Texte beinhalten und die Eigentliche äh, Längenberechnung ist hier unten da, Concord-Round-Längs und dann die Ente-Geometrie, also, die, also das, das kann man sich wie eine Schleife vorstellen, die für jedes Segment 0, 1, 2, 3, 4 äh, die, die Länge ausrechnet und, und dann halt hier beschriftet. Auch ja. ein Beispiel. Natürlich könnte man das auch als neuen Renderer in Kugis implementieren, aber man kann sich mit den Geometriegeneratoren selber helfen. Und das äh, ist nicht ganz so einfach, aber möglich. Äh, neu kann man auch bei den Beschriftungen äh, Geometriegeneratoren verwenden. Ein Beispiel wäre, wenn ich eine Flussgeometrie habe, einen mehr Fluss, Fluss, ich will den beschriften, dann hat es auch oft so wirklich zu viel äh, Schlaufen, Winkeländerungen im Fluss drin, ich kann aber nur on the fly generalisieren und glätten, nur für die Beschriftung oder und dann diese modifizierte Geometrie verwenden für die Beschriftung. Oder bei den Abwasserhaltungen, da will man oft in der Mitte ein Label am Beginn und am Ende und das geht auch mit diesen Geometriegeneratoren. Dass man zum Beispiel für die Anfangsbeschriftung nur die ersten 5% der Linie berücksichtigt oder solche Dinge. Dann gibt es diese Führungslinien. Ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist in Deutsch. Auf Englisch heißen die Callouts. Da ist im Prinzip vom, von, dem, von der Punktgeometrie oder vom Polygon, kann man die außerhalb beschriften. Äh, weil es vielleicht keinen Platz hat, wo, dort wo der Punkt ist oder das Polygon. Und das konnte man bisher auch mit Geometriegeneratoren machen, aber jetzt ist es ein fixes Feature von Kugis. Man kann die auch editieren, ich kann die hin und her schieben. Und es und gibt äh, entweder das Manhattan-Style, das macht so rechte Winkel, oder das äh, direkte, wie es jetzt hier verwendet wurde. Vielleicht hier weniger ein Thema, aber in asiatischen Ländern äh, gibt es seit cookies 3.10 die Möglichkeit, vertikale Beschriftungen zu machen. Hier sieht man noch, äh, auch noch mal diese Callouts in Aktion, wie man die verschieben kann. Und eben, wenn man die Delete-Taste drückt, dann wird das Label wieder in die Ausgangsposition zurückgestellt, in die automatische Beschriftung. Oder? Wenn ich den Label packe, der automatisch beschriftet wurde, dann kommen die Crawlouts, die Führungslinien und wenn man ihn äh, äh, löscht, quasi, dann geht's wieder, dann ist das Label nicht gelöscht, aber nur die Position wieder zurückgesetzt. Ja. Dann in den letzten zwei, drei Versionen gab es ganz viele Neuigkeiten rund um Mesh-Rendering. Also Mesh, das sind so Gitternetze, dreidimensionale, werden sehr viel in der Hydrologie eingesetzt. Und dort ist es so, da kann man so die Strömungslinien entweder mit Pfeilen oder mit so Strömungslinien Darstellungen zeigen. Man kann die auch exportieren als Animation, dann sieht es ungefähr so aus. oder? in der Klimatologie und in der Hydrologie sind das nützliche Darstellungen. Hier sieht man die Pfeildarstellung, das sind einzelne Pfeile und dann hier die gleichen Daten als Strömungslinien. Aus diesen Meshes kann man auch wieder Konturlinien ableiten, also Meshes ein TIN wäre ein Spezialfall von einem Mesh, aber ein Mesh kann noch komplizierter sein als ein TIN, also es kann auch nicht nur Dreiecke, sondern auch äh, viele Ecke. Und das ist jetzt kein live veränderer aber der muss man über einen Processing-Algorithmus generiert werden und dann kann man die Linie mit darstellen. Und im 3D-Bereich äh, kann man ja auch jetzt entweder geglättet darstellen, dann werden sie so smooth, äh, glatt, oder eben als äh, Wireframe, man kann sie auch überhöhen, ja. Das ist auch relativ neu drin. Dann komme ich am Schluss noch zu zwei, drei Sachen im Layout. Äh, etwas, was sehr, mich persönlich sehr lange gestört hat, war, dass die Grid-Intervalle von so Kartengitternetzlinien, wenn man den Maßstab stärker gewechselt hat, dann musste das immer vorhanden nachjustieren. Und da gibt es jetzt automatische Möglichkeiten. Äh, entweder kann ich Daten definiert und meine eigene Logik implementieren, aufgrund von Schwellwerten oder eine Formel, die ich hinterlege. Oder ich kann, es gibt so eine neue äh, Art der Darstellung, die heißt Fit Segment Wiss. Die, die, und die, da kann man einstellen, dass die Segmentgröße zwischen dem und dem Wert variieren darf. Und der wird dann immer automatisch äh, runden damit nicht so unrunde Zahlen kommen. Das sieht dann ungefähr so aus. Da muss man sich nicht mehr von Hand kümmern, die, die Gitternetzlinien anzupassen. Beim Einzoomen und Auszoomen. Das ist jetzt Kartenlayout, nicht die Kartenansicht. Beim Maßstab gibt es auch mehr Optionen. Zum Beispiel kann man die Texte mittig zentrieren, nicht nur auf, den, äh, auf die Schwelle hier, sondern auch auf die Segmentmitte. Man kann auch entscheiden, ob es oben oder unten beschriftet wird. Solche Dinge sind auch relativ neu. Und es gibt eine neue Variable, die heißt Scale Value. mit der kann man die einzelnen Zahlen hier noch manipulieren. Legende kann man neu auch rechts vor der Beschriftung anordnen, wahlweise rechts oder links. Und es gibt mehr, mehr Abstandsoptionen. Ja, und dann <lacht> wäre ich schon durch. Ja, Biskin bisschen zu früh. <lacht> Herzlichen Dank, einen großen Applaus für Andreas. Und der Dank geht an die Entwickler und die Organisationen, die das finanziert haben. Spannende Neuerung, mein Kugels hängt schon, ich habe zu viel gehäschte Linien gemacht. <lacht> Was gibt es für Fragen von euch? Hallo, du hast vorhin was gezeigt mit zufälligen Markierungen. Äh, da gab es ja die Entwicklerfunktion für die Vektoren. Ähm, wie performant ist das mit den Markierungen? Weil ähm, das Problem ist, also äh, die, wir haben Bevölkerungsdichte angezeigt über, über Punkte und haben die Punkte erzeugt als Layer. Ähm, ist es performanter als das? Wahrscheinlich ist es sehr viel performanter. Oder wie ist dein Eindruck? Ich habe es auch noch nicht so viel jetzt verwendet. Also wenn man natürlich auf Map-Units einstellt und dann äh, sehr viele, dann kann das schon verzögern, das ist schon so, ja. weil die werden nicht gezeichnet oder die werden ja nicht als, äh, als Rasterfüllungen sozusagen. Insbesondere wenn man noch mit, mit einer Expression, die, die das Symbol variiert und so weiter. Oder? Aber was es gibt, dort es äh, da, gibt einen Seed-Wert für den äh, Zufallsgenerator, damit die Positionen immer wieder gleichkommen, oder weil das wäre, wäre komisch, wenn man verschiebt und die, jedes Mal die Symbole neu angeordnet werden. Immerhin das gibt. Das ist wichtig für zum Beispiel Tiles zu generieren oder ja, zur Performance, Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, leider. Aber es, ja, man muss halt äh, sinnvoll einsetzen, oder dass man nicht, weil irgendwann kann man sie eh nicht mehr wahrnehmen, wenn es zu viele sind, oder. Ja, Frage zu 312, täuscht mich der Eindruck oder ist es langsamer geworden beim Laden? Beim, beim Laden vom Projekten? Beim, beim, beim Starten, starten der, Kugis, ja. beim, beim Starten, starten von, von Kugis, Beim Starten von der Software oder beim ja, Laden? von der Software, von Kugis starten bis es oben ist. Das äh, generell, in meiner Erfahrung nach, hängt das sehr davon ab, wie viele Plugins zum Beispiel aktiviert sind, weil die, kann, die können das sehr stark verzögern, den Start von Kugis. Aber ich habe jetzt auch keine Vergleichswerte, dass ich sagen kann, 3.10 war schneller beim Starten als 3.12. Aber was einen Riesenunterschied macht, sind, wie viele Plugins ich aktiv habe. Und das kann natürlich auch von Kugis 3.12, dass da vielleicht mehr aktiv sind, weil ich. ich glaube zwar nicht, aber... Gibt es weitere Fragen von euch? Hast du Einblick, was demnächst noch kommt an spannenden Dingen? Ein bisschen, aber nicht allzu viel, weil es gibt ja keinen Masterplan für die Weiterentwicklung. Aber was kommen wird, ist, das macht die Schweizer kugis gruppe das entwickeln lassen, dass man kleine Polygone automatisch außerhalb der Polygone labelt. Das wird kommen, so für Inselbeschriftungen und, und solche Dinge, auch im Abwasserplänen ist es nützlich. Dann gibt es äh, bei den Legenden, äh, die, die man im Layout darstellen kann, macht es ja immer so horizontale Striche, da gibt es neu auch die Möglichkeit, dass man so ge gewellte oder gezackte, da, damit das gleich ausschaut wie im ArcView. <lacht> das kommt neu, so, so ein paar Kleinigkeiten weiß ich, das kommen. Äh, viel wird auch gehen, noch, immer noch in dem 3D-Mesh-Bereich aber das ist vielleicht auch ein bisschen Nischenanwendung, weil nicht alle mit diesen Daten zu tun haben. Ja. Letzte Chance. Dann danke ich nochmal Andreas für den, für den Vortrag und wir haben jetzt kurz ein paar Minuten Pause. Bis zum nächsten